Schein, Nein, ein bisschen ein Wengerler Pusch ist schon. ein bisschen <lacht> Springt da? Springt auch, ja. Nicht, dass wir da die erste Ich hoffe, dass das Motorrad, wenn wir es mir fertig haben, jemand kriegt, der sich das hätte nicht kaufen können. Da haben wir so ein wieder verbogen. Hast du den Tausch beim Sturz, oder? Ah. Uh, nein, das ist nur der vom Sturz. Wie sollen wir das machen? Mit der kommt man ein wenigstens überall schön ums Eck, weil ich habe keine Lenkanschläge. Ja, ich merke es. <lacht> ist gut. <lacht> <lacht> ja, Zugstufen am Ende. Stefan, was sagst du uns, an unserem neuen Bike? Was ist das? Das ist unser neuer Bike, unser neues Bike. Unser Lopage-Pre. Boah, das ist so riesig. Die Sitzposition ist ein Wahnsinn, da sitzt hinten so niedrig. Das ist, das ist wirklich. Wirklich, so da sitzt man da im Motorrad. Das war nicht ja, ja. gewesen. Ich Das war nicht so ja, ja. schlimm. Mhm. Als motorrad Ja, aber Zugstufe, ne? Alter. <lacht> du bist nicht gefahren. Ich, ich bin so gefahren, ich habe hab nie irgendwas eingestellt. Ich bin so gefahren. Ich bin, ich bin so gefahren mit der. Ich bin halt, was weiß ich, kenne ich mich hey, nicht so hey, gut ich aus. Ich habe mir beide Füße eröffnet. <lacht> Wäre mich interessieren, was ich da. Wo ich da Platz habe. Super alt, Jäger. Passt das? Ja, komm, mach ihn. Ja. Da habe ich mächtig Platz gefahren, Sollen wir mal sagen. Ja. So, da habe ich mehr Platz wie auf der Honda. Ist, da wirst du auch noch schnell gefahren mit. <lacht> <lacht> ja, ist gut. Lenkerstummel ein bisschen weit zusammen, aber das geht eigentlich. Ja, das sind die Originalen, die haben die, die, die Noten drin und die kannst du nicht da wirklich. Ich habe in der Hand. Hätte gesagt. Ja, du bist mhm. du absteigen, hey, Ich du sitze den ganzen Tag im Büro, was willst du von mir? Ach, ich hab sie, ich hab sie. Ach, Hier vorne ist es. Genau, <lacht> da hast du 500, 500 Newton-Zugstufe. Ja, was, was das Gute ist bei der Gabel, wir haben so viel Zug, wir brauchen nicht mehr reinbauen, wir müssen eher rausbauen. es oh, kommt komplett zu. Das ist gut. Ich fährt es jetzt einmal hoch. Jetzt kommen sie hoch. Ah. Okay. Die Gabel funktioniert. Stimmig gut. Ja, ja. Und den Tank hast du noch einen anderen? Ja, äh, habe ich. Sehr schön. Ich im, da schaut schon ein bisschen gut demoliert aus, gell? Ja, äh, der hat er gescheite Döne drin. Döne. Und Ansonsten, was, was haben wir Kilometer da? Äh, ja, der Motor dürfte jetzt so um die 18.000 Kilometer drauf. Ich habe ich hab einen Motorschaden einmal gehabt in Reeka, haben dann einen Ersatzmotor gekauft, Aha. der was angeblich 17.000 Kilometer rumgehabt hat. kannst du da nie sagen, ob das wirklich stimmt oder nicht, ja. aber Seitdem rennt es wieder, wieder gut. Aha. Aha, aha. Ja, so macht es ja bis auf die Kratzer am Rahmen oder macht eigentlich mhm. in Ruhe, in Ruhe. Die Gabel, war das die Gabel, die beim Sturz drin war? Äh, nein. Ich habe mir da äh, Ersatz, äh, einen Ersatzteilspender gekauft quasi. Aha. Und alles umgebaut. Wie also bist du mit den Fußrasten klarkommen, mit den Standard? Super eigentlich. Also ich, ich hätte nie Probleme gehabt. Es ist halt wirklich von der Sitzposition her ganz was anderes wie jetzt im Vergleich zu, zu der R6, ja, ja, was ich jetzt ja, habe. Ja. Da sitzt so tief unten, mhm. so weit drinnen im Bike, aber ja, maximal das Heck ein bisschen hecher war. Das war das Einzige, was man, was man mal was vielleicht mit, was, was braucht hätte. Also dass es sitzt, quasi? Ja, ja. ja. Aber ich so finde es eigentlich ganz angenehm, wenn man im Motorrad drin sitzt. Ich ja. bin da eigentlich ein Fan davon. Muss ich muss ganz ehrlich sagen, oh, hinten auch viel Zugstufe. Hm, kommt langsam. Da hat einer zugereit. Ja, hinten härtere Feder, dafür weniger Zug. Vorne die Bremsscheiben, hast du gesagt sind fertig, oder? Die haben ja, ja sie, haben, sie haben einen, einen leichten Schlag. Man, man merkt es beim Vorn schon ein bisschen. Meist beim beim Abbremsen, genau, oh. genau. Stark, oder? Relativ wenig, eigentlich nur bei schnellen Kurven rein ins seine okay. sonst bei langsamen, wo es ja wirklich hart reinbremst, hätte ich es nie gemerkt. Aha. Nur bei Schnellen, wo du es ja nicht ein wenig dann anlegst, nur die Bremsen. RSC Lenkungsdämpfer. War der schon drin? Den habe ich nachgerüstet. Hast du nachgegrüßt? Sehr schön. Aha, das schon mal gut. Also von den Fußrasten, gell? weil man hat ja ein bisschen, wie du schon selber gesagt hast, man sitzt ja relativ stark im Bike. Ja. Von dem her macht es keinen Sinn die Fußrasten noch weiter rauf zu machen, weil Nein, du, eher, du irgendwann die ja. Füße bei der schon hast. Eher das Heck müsste er Genau, das Heck auf, weil, weil die Fußrasten weiter runter ist auch nicht. Ja, genau. ja, also müssen es eher als Heck aufpolstern, ja. beziehungsweise aufpolstern. Ist ich ob das funktioniert. Vielleicht auch <lacht> Obwohl ich das jetzt nicht so schlimm finde. Ich mhm. bin eigentlich jemand, der gern tief sitzt. Ja, nein, ich bin so auch gut wir damit eigentlich. Was ist mit dem Dach passiert ah ja Da ist Bremsflüssigkeit raufgekommen nach dem Sturz, weil da hat so ist und ich habe es nicht bald noch weg springt auch? Springt auch, ja. Nicht, dass wir da die erste Baustelle haben. Die Kupplung muss ziehen, bei der sonst... Muss man ziehen? Ja. Ehrlich? Ja. Schnurr doch, ey Das Ist ein Kurzup-Glasgriff? Nein, das ist auch alles original. Das ist original? Ja, ja. Der fühlt sich extrem kurz an. Ja. Das ist wirklich alles Standard. Da musst du halt Richtmotor fahren. Hast du gehört, wie die brüllt? Die war richtig aggressiv und geil Das passiert ja. bei den aktuellen Bikes ja, ja gar nichts. Also, was ja, hat die, die hat auch einen sehr eigenen Sound, finde ich, mit der... Die, die hat die so, so rau ah, mit, so der, mit dem Remus-Auspuff. Ja. Richtig ja. aggressiv. Beste Motor der Welt. Herrlich? Ja, Kannst du den Richtung? Das ist der 600er? 600er ist das. Ja, ja. Der ist schon down. Das äh, letzte gewesen, 2.5er, ne? 2.5er, genau, ja. Ja, ein bisschen, ein bisschen schick machen, noch einen anderen Tankkraft bauen, das ist du Ich habe eine Tankhaube drüber Ja, er hat einen anderen gesehen. Und ich einen Tank, ich noch Tank, Tank, wo die Tankhaube auch drüber ist. Also ja, Tank, ist, inklusive Tankhaube. Ja, genau. Hat ja, ja, die Tankhaube ja, auch die gleiche Farbe wie das? Ja, ist ja. Die Tankhaube wahrscheinlich genauso, äh, der Tank genauso wie die Tankhaube. <lacht> <lacht> Fällt nicht so Da habe ich nicht drunter geschaut. Also, okay, was haben wir noch? Die Schaltung ist original. Ja, also erst unten. Also da ist ist Umkehr. Ich habe das umkehrt. einfach umdreht. Ach, das geht bei dir relativ ja. einfach. Geil. Genau, das ist wirklich das klasse. Hat, das haben echte Motorradler gewesen. Muss einfach umdrehen. Hast. Ja, das ist wirklich wirklich ja. glas. klasse. Genügend Platz, dann man ja. oben und ist hier kein Problem bei dir. Das ist cool. Das ist okay, ne? Die haben schon weitergedacht. Der Hebel ist nicht original. Genau, so. Und der ist auch nicht original. Der ist auch nicht original, Das ist das v Habe bei Motia mal gekauft. Ah, ja, der Ein bisschen weit weg war, aber viel lange Finger. bremspumpe Die Brems ist halt der ne? Ja, aber. Das mittel, du beim Bremsen. Musst du jetzt schon auch bremsen, ne? Du ja kein das, das ist ein Suzuki problem Fading? Hm? Du. Nein, Fading heißt, du hast einmal. Ach so, dass er nachgeht, deswegen hast du ja zu weit weg ja. Getrickt, oder? Ja, genau. Hab also Stahlflex, Bremsleitung habe ich ja eine da, die hat auch wirklich ein bisschen was geholfen. Dann brauchen wir da alles mehr. Also dann wir Probleme, dann brauchen wir ja quasi mhm. nur Scheiben, Belege, vernünftige. Ja. Da werden wir dann nochmal bei Ringgrip nochmal schauen, was wir da kriegen. Die Fußrasten, die würde ich fast lassen. Weil ich es eigentlich gar nicht so schlecht finde, die Hebel finde ich auch nicht schlecht. Die kann man ja noch ein bisschen verstellen, oder? Da kann man theoretisch auftragen. Oder oh, haben die eine Führung irgendwo da drin? ja ah, die haben wir Führung haben drin. Eine Führung. Das ist, geht bei dir leider nicht. Ja stimmt, da ist die Führung, das heißt man kann die nicht leider aufdrehen. Genau. Wie wissen Lenkanschläge, ja. sind Ne, es sind keine da. Brauchen wir Lenkanschläge, oder? Na, ich fange Ne, sind keine drin. Also, da haben wir uns bei der Gobi-Brucken. Ja, Lenkanschläge, Also da, die, da die die da dann. Also die Originalen, oder? Ja, genau. Ja, aber, aber die sind natürlich ein bisschen... Ja, die wie stark auf die, die schon weggebrochen sind, dann weiß er. Richtig. Mhm. Ja, der Rahmen hat ja nichts abgerückt beim Sturz, oder? Nein, nur halt da die Schere ja, da. Ja, okay. Und, und die Gabel, die Olli, was, was hat der gefällt? Die war verbogen. Die war verbogen. Wo war die verbogen, was ähm, unten da eh am Dach. Da das, äh, von... Da oben aufs Tacher runter oder was heißt? Das Weimach. Innere oder Außere verbogen Das Innere. Das Innere, ja. Ja, das sieht gerade aus. Kannst du lieber noch mal ganz hinten schieben? Ja, ja das habe ich gerade vor. Ich stelle mal in die Brücken, wo die Brücken sind. ja schaut einig also das ist jetzt beim Schieben einigermaßen grau aus da erkennst du es relativ schnell ob sie krumm sind ja es ist ja. von oben ja wie schaut's denn mit der Ritzel und Kettenrad aus ist das, wie alt ist denn das ah das ist jetzt anderthalb Jahre alt. Kettenrad schaut okay aus Ritzel sehen ja, ich nicht ne sehe Ritzel sehe nicht eh. hier da ist kein Öl irgendwo, keine Feuchtigkeit, nichts. Schön staubig, das heißt, das ist quasi nicht rausgewaschen. Das haben sie so Sachen, so wollen wir das sehen. <lacht> ja, du warst. was ist so? Na, Auspuff gibt schöner. Wir haben ja ein Low Budget-Projekt. Das stimmt. <lacht> Stefan, Verkleidung ist jetzt gar nicht so schlecht. Also ja, sehr gut an. Auf jeden Fall. Ja, es ich meine, von der Passform her gibt es welche die haben schlechter. Das ist ja dreckig. Das ist was locker. Ich glaube, das ist einfach nur Plastik. Achso, das ist ein. Aha. Ein Wengel, ein Push ist schon. Ein Wengel? Dann müssen wir es so lenken. Dass das gescheit wird. Was ich bei geil finde, dass die in der Regel schon sehr hochwertige Innenrohre drin haben, obwohl die durch sind. Mhm. Siehst du, da haben die Innenrohre, diese Schleifspuren, die du da siehst, da ist die Beschichtung drunter. Okay, ach so, Aber ja. das habe ich eh mit altkalkuliert, dass wir das mit dem Fahrwerk mit reinmachen. Also wir machen das ganze Fahrwerk rein, wir servisieren das, wie wir überarbeiten einen wir wir haben die richtigen Federnreihe, wir haben einen anderen Druckstufen-Bypass-Versteller von k reihe ja. und dabei tue ich äh, das Innenrohr machen die Begleitlager und so weiter, damit wir da, also wir müssen, sein, wir müssen auf der hundertprozentigen Seite sein. Ja. Ich meine, wir können theoretisch auch so optische Sachen ein bisschen verzichten, obwohl ich das auch ein bisschen sauberer machen möchte, was Verkleidung anbelangt. Die schaut massiv aus, die Verkleidung. Ja, das ist gar nicht so leicht eigentlich, ja, für so eine Ringverkleidung. Die schaut wirklich massiv aus. Kühler, hat auch keinen Steierschläge? Nein. Die ein paar Gebrauchsspuren hat er natürlich schon noch aber fast, ich fast zwei Jahrzehnte, ja, ja. zwei, zwei Jahrzehnte gebraucht. Da oben ist ein bisschen verbogen. Hast du den Tausch beim Sturz oder? Uh, nein, das ist nur der vom Sturz. Aha, okay. Also, den fahr ich eh nichts. Ne? Also ich bin seit dem Sturz nur eh viermal gefahren mit der und hat uns eigentlich nichts gefällt. Ist der Reifen da angegangen? Ja. War das öfter? Dies ja schon. Schau mal hier, da ist der Reifen an der Verkleidung am Bug angegangen. Siehst du das? Und dann sagst du eigentlich, das kann ich eigentlich gar nicht sein, weil du hast ja da einen Freigang. Ja. Also. Aber, und jetzt kommt der Clou, beim Anbremsen kann sich so eine Gabel bis zu zwei mhm. Zentimeter verbirgen. Also sprich von, von der Gabelbrücke zu Achsen ja. kann, du, kannst du so zwei Zentimeter Verzug ver, ver, ver haben. Und dadurch kann es sein, dass der Reifen quasi dann am Bug ansteht. Also ja. Nicht ansteht, sondern halt so immer so ein, wenig schleift, ja. so. ein bisschen drauf schleift, das habe ich schon ganz oft auch gesehen. Und da haben sie voll schon einen Wolf gesucht, dass ich gesagt ah, das gibt es ja nicht, das gibt ja nicht, da ist ein Platz, mhm. Aber gut, das kann man denke ich, jetzt mal ein bisschen leicht beheben, indem man, da also vorhin die Gummi-Pickup schauen, indem man die, äh, sag ich mal, wenn dahinter der Platz ist, dann kann man ein bisschen mit dem Heißlos föhnen der ist ein bisschen ja. zurribieren. Ich glaube, ja, das schaut aus, wenn da noch beim Krümmerfeld noch Platz war und dann kann man das ein bisschen kompensieren, das Thema. Na ja gut, Stahlwerk schon drin, das ist super. Was haben wir mit den Reifen? Äh, ja, die Ringwaffen braucht sie es wahrscheinlich nicht, weil sonst da das, ich hätte es vielleicht schon gern wieder. Wie sollen wir das machen? Das ist eine gute Frage. Aber weißt du, was wir machen können? Wenn der Maisy den Cover abholt. Ja, genau, stimmt, das geht perfekt, das passt perfekt. Ja. Genau. Dann sollte der, weil der hat nämlich erst eh schon gefragt, ob, ob du schon ein Cover mitnehmen kannst, das ist auch noch nicht fertig, da brauchen wir ja. okay für die Gabel. Ja, ja. Dann kann der Maisie dir die Ringreidel mitnehmen. Ja, das war dran, so machen da ja. ja. Das machen wir. Perfekt. Maisy, du nimmst deine Ringreifen mit. <lacht> <lacht> ja, cool. Ja, ich freue mich. Ich, ich, find, ich bin gespannt. Was bist du gefunden mit deinem Panoramik? 203. 203, wirklich? Ernsthaft? Ja, also nicht irgendwie so mal 2 Sekunden wegdicht und... Nein, 203. Dran, ja, Fotobeweis, Foto. Das ist sicher. nicht. mal so beweisen. Weil ich Videobeweis habe ich natürlich auch ich ja, ja, Mit dem Motorrad da muss er im ja, ja. Minimum 1,58 fahren. Ja. <lacht> <lacht> so, also, ich habe mir sofort nochmal so... Inter, ins, insgeheim, Das muss ich jetzt gar nicht laut sagen. So da muss also, der 2033. 2034, das ist ja. ideale. 2033. Genau. Weil hey, er das ja. frische Staat mitgenommen Nee, er ist mit dem Motor halt 203 am Pannonenring gefahren. Ja. So, so wie die, die Staube. <lacht> die, die ist da auch mitgefahren. <lacht> ich hoffe. Dass das Motorrad, wenn wir fertig haben, jemand kriegt, der sich das hätte nicht kaufen können. Mhm. Ich meine, wenn wir damit fertig sind, sagen wir mal, wir Fahrwerk und, und dann machen wir noch ein bisschen Bremsen und dann machen wir noch ein paar Kleinigkeiten ein bisschen schöner und so weiter, ja, ja. dann, da so, dann kostet es sowieso 5000 Euro, theoretisch. Ja, ja. mhm. und, und, und das war eigentlich schon cool. Wenn das dann jemand kriegt, der sich das eigentlich nicht kaufen kann, ja, ja. das ist was ich meine. Dass das für den wirklich, äh, der hat 25, 30 Euro gespendet und kriegt dann 5000 Euro Motor, mhm. das ist dann einfach eine geile Sache. Ja, das war wirklich krass. Ja. Um, um das geht es mir, also da hoffe ich, dass man wir da wirklich jemanden natürlich durch Zufall zeigen, der, der halt sich sowas nicht kaufen kann. Ja, ja. können. Du bezahlt. Jawohl. Lukas, danke dir recht schön. Ich sag danke. Guter Perfekt. Mhm. So. Der Lukas hat sehr Coole. Und mit dem Rest, das, was überblieben ist, da wollen wir dann noch ähm, Bremsen machen und dann haben wir eigentlich, das Paypal, hat man leider, ich habe gesagt, bei 3.000 Euro okay. sind gestoppt. Und bis ich reingeschaut, da habe gerade ja. Abendessen mit den Kindern, und dann habe ich so eine halbe Stunde später reingeschaut, seit also 3.600 irgendwas, ich so stark. Ja. <lacht> das gegangen, ja okay. brutal, ich habe gar nicht so schnell schauen, können. Mhm. und dann haben wir gesagt, toll, jetzt machen wir es mit dem Zugleich. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann kaufen wir halt irgendwie äh, ein, zwei Satz Reifen und die mhm. verschenken wir dann quasi an zwei weitere äh, Teilnehmer und dann denke ich, ist das eigentlich okay. Ja, sicher. Ja. ja, cool. Du. Ja, wo ich? Ich würde sagen, das war es einmal für den First Look Video. Es geht dann weiter mit, dass wir anfangen zum zerlegen und schauen, was wir dann noch so alles dreimal an dem Motorrad. Das kommt in der nächsten Folge. Lukas sei ja sechs schal also auch kurz mit dem Fahrwerk. Aber das ist ein anderes Thema. Und von dem her bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke an den Lukas, dass er uns sein Motorrad zur Verfügung gestellt hat für dieses Projekt. Wir sind gespannt, mit der Pfeilbung. Er hat mit 2.03 eine gigantische Zeit vorgelegt. am paar Ring mit dem Motorrad, ich hoffe. Ich brauche ihn nicht im Nachhinein, damit er damit fahrt dann. <lacht> <lacht> also, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.